you mm -hmm. Ich bin Robert Klemm und ich studiere Verkehrswesen, bin bei der BVG Werkstudent und betreue da die drei Servicekanäle BVG-U-Bahn, BVG-Tram und BVG-Bus. Das war eigentlich so, dass ich gesehen habe, dass es das für andere Verkehrsunternehmen auch so solche private Accounts schon gab und ähm, da habe ich einfach gesehen, wie, wie gut das ist und was das für ein Mehrwert ist und dann habe ich eigentlich sofort gedacht, Mensch, das sollte mal einer für die BVG machen. Das war sozusagen die, die Geburtsstunde dann dieser drei Twitter-Kanäle. Ich habe dann genau das auch versucht, was die anderen Kanäle, die ich davor eben auch gesehen habe, auch gemacht haben, nämlich möglichst die Informationen, die die Nutzer selbst sich zusammensuchen, zu kanalisieren und dann über diesen Kanal rauszugeben. Die BVG ist dann auf mich zugekommen, weil sie geschaut hat, was passiert denn eigentlich im Internet so über uns, im Social-Rap. Und ähm, dann sind sie recht schnell natürlich auf meine Kanäle gestoßen und haben gesehen, Mensch, die sehen ja aus wie BVG und der spricht ja wie BVG, nur es steht eben da kein offizieller Kanal. Also der, der Tweet ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das bei uns im Hintergrund erstmal funktioniert. Wir kriegen die Informationen aus der Leitstelle und dann twittern wir die raus und das zeigt auch sehr schön, dass wir in vielen Fällen gar nichts dafür können, dass wir mal nicht zwischen A und B vielleicht fahren können. Und das war eben genau in dem Fall so, wo einfach eine Baustelle eingerichtet war und ein Pkw dann eben in den noch frischen Beton reingefahren ist und sich festgefahren hat und wir dann natürlich nicht mehr dort vorbeigekommen sind. Also was mir besonders Spaß macht ist, wir sind einfach ganz nah an den Kunden dran. Twitter benutzt man meistens, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Man sitzt in der Bahn, man hat gerade mal ein bisschen Zeit, man guckt mal rein, was ist so los und dann fällt einem vielleicht irgendwas auf. Und dann stellt sich irgendeine Frage und die wird dann einfach an uns rausgetwittert. Wir können also wirklich ganz schnell auch besser werden. Und was mir auch schon immer Spaß gemacht hat, ist einfach den Leuten so ein Stück weit unsere BVG zu erklären. Also zu erklären, wie, wie funktioniert denn das eigentlich im Hintergrund? Und all so Geschichten, wofür, wofür man einfach gar nicht so den Blick hat, wenn man, wenn man nur uns benutzt, um von A nach B zu fahren. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß.